Jo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Viola Heute erfahren wir etwas Interessantes über Seville und machen ein paar andere Nebenquests Wie immer wurde das aufgenommen auf twitch.tv slash swagmarv Der Link ist in der Beschreibung, gerne ein Follow da lassen Über ein Like und ein Abo auf den Kanal hier würde ich mich freuen Ich heiße swagmarv Und ich habe immer auch kein Intro Ich habe gerne mit Nico gesprochen So, bevor wir zum Berg gehen, jetzt wissen wir, wie wir die Nebenquests erledigen können. Dann also machen wir jetzt noch kurz ein, zwei Nebenquests. Erstes suchen wir den Ort, in dem wir eine Lied spielen müssen. Ich schon zwei vorgegeben, das skippe ich jetzt einfach. <lacht> Irgendwo in der Nähe müsste so eine Knospe sein, die wir wachsen lassen können. Ich glaube, das wird hier gleich sein auf der anderen Seite. Oh man, ich hier jetzt mal runter. Father, for a moment it appeared that you sided against me. I did. I'm sorry, but I I felt it was the right thing to do. You lost your way. You lost yourself. Asking Yoda, uh, asking Yoda for help, it wasn't easy. Hmm, I can relate to that. Guck mal hier ist auch diese knospe direkt die ich eben nicht einfach nicht gesehen habe kurz um dankeschön der team kommt auch leider irgendwie nicht vorbei habe ich das gefühl vielleicht kann man vor ihnen landen und dann über ihn rüberspringen mit dem dreier Sehr gut, dass ich jetzt realisiert habe, dass man diese Knospen quasi mit dem Lied beschwert. Vorher nicht ganz geschickt. Mal schauen, ob deine Eltern zu Hause sind. Ich habe das Gefühl, dass deine Eltern... die Instrumente sind. Nein. Hier ist noch eine Truhe, die habe ich nie gesehen und da waren Bücher. Ach vielleicht erfährt man äh, mit den Büchern von den Eltern. I love reading, but this is quite a, uh, quite a poetry selection. What do you mean? There are over ten joke books and nothing on philosophy. Wow, servants and Elitist. Then again, how does the cat cross road? Das ist nicht so hier wohnen schon mal nicht die Eltern. Wo wohnen die Eltern? Hier vielleicht noch mal so eine Pflanze, die wir hochmachen können irgendwo. Wenn wir hier hin und können die Mission trotzdem nicht erfüllen, weil wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Okay, hier ist schon mal keine Knospe, die wir zum Wachsen bringen können. Vielleicht weiter hinten im wald da oben irgendwo nee, warte mal, von oben kommen wir doch immer noch ein stück zurück ach hier kann man gar nicht rüber er ist vorbei aber hier hätten wir nichts sein außer sehr schwache monster die wir nicht bekämpfen wollen Oh, hier ist noch eine Truhe, what the fuck? Wir haben die nie eingesammelt, was ist mit uns falsch? Weil <lacht> ah, die Nebenquests sind von Riesenbait. Hier okay, schon mal nichts, wir spielen hier einmal das Lied zur Rückkehr. Ähm. Jetzt haben wir es auch mit Song Jetzt fehlerfrei. Endlich meine Memory Master auch wow, wie sie aussieht. Hat <lacht> eine Weile gedauert. Dann schauen wir mal in der anderen Richtung, ob wir da irgendwas finden. Ach, das war nicht der Plan. Wollen wollte noch mal mit dem Vogelding reden. Warte mal, einfach hau und tot sind sie wir wollen schon jetzt einen wassertypen mit einer feuerattacke easy einfach nur weil wir 8 Millionen Levels mehr haben aber wir werden einfach Autotech machen sollen kein Spell war definitiv Mana-Verschwendung. oh nein das haben wir schon das kann man immer wieder lesen lol ups ach mal hier ist die Knosse, das wahrscheinlich der Weg zu seinen Eltern Das ist auf jeden Fall ein Weg, den wir noch nicht erkunden konnten vorher Sie hat erst geöffnet Ach guck mal Ah, hier sind echt die Eltern Mom, Dad Hey Sport. Uh, good to see you. What's the occasion, dear? Oh, mom, dad, this is my friend Viola. Uh, hi, nice to meet you. She's from another world, and we are doing our best to save Vena. Really? Uh, it's true that we've seen more monsters lately. Not a problem as long as we stay indoors. Though. Oh boy, another mushroom. <laughs> uh, would you would like to join us for dinner? uh we really shouldn't keep you we'd love to oh boy I gar want Bock see you a date so tell us about yourself Viola uh, well I'm Viola I'm from Earth Earth huh what's, uh, what's it like it's a bit it's a bit big it's a lot bigger than Vilna and a lot more populated and there's also way really less cats right we There's plenty of cats, they just don't talk. Cats that don't talk. What they got nothing to say? <laughs> Maybe the cats have each other's tongue. <laughs> What have I gotten myself into? Well it sounds like you're from a you're a weird girl weird girl from a weird place. Uh ain't no shame in that. We all like that. And we pride ourselves on being weird. Everybody got everybody's got a little something. As long as you can accept your own weirdness. The others will learn too as well. Yo Keksi, viel vielen Dank für den Resub. Holy five. shit, 24 Monate, Two Jahre schon. What the fuck? Das ist Support, Junge. Du bist einfach mein loyalster You're Du bist halt immer da. Hast du jemand rein? Du bist einfach ein Ehre, Mann. Vielen vielen Dank keks und herzlich willkommen zurück in der Elite. Zwei Jahre schon. Muss ich mal überlegen, ob ich dir irgendwie ein kleines Special dafür gebe, weil du der erste mit zwei Jahren bist. Maybe here, Earth is different. Immer da, Lügel. Naja, du bist auf jeden Fall immer meine Zuschauerliste. Wahrscheinlich hast du einfach ein alles... Oh mein Gott, IRC Wort kann das sein? <lacht> auf jeden Fall vielen vielen Dank. Maybe here, Earth is different. Not gonna lie, Earth sounds. Like a weird place. Yo, ho, ho, ho, ho, ho. I endlich deine High Five geben. Muss ich aber two machen. <laughs> Accepting my own weirdness, huh? Oh my god, that's a eine böse <laughs> nobody, nobody said it's easy, Les. Just look at us. Hey, why marrying my husband? husband cost me. an arm in the leg? Ja, wow ha <lacht> dies dieses Katzenlachen, ey. Enough talk, let's finish our duel once for all. Oh, you approaching me? I can push pee in your face without getting closer. Ach, Pi, nicht Pi. Ich habe gerade an Pisse gedacht. <lacht> ich dachte, da was lese ich da, <lacht> dann komm Then come as close as you like. Sieht nicht gut aus. Sie machen einfach eine Essenschlacht, Alter. Was los, Keksi? Ja, ha, ha, ha What a great night. A great night and a great fight. Sorry to involve Nico in all this. Fighting monsters, driving everywhere. I'm sure it's not what you imagine f yeah, for your son. What are you on about? I worry sometimes, but I know my son can do anything he puts his mind to. He's the greatest wizard ever. And don't you forget it. <lacht> ja, zurecht recht kicky. Ins Gesicht fissen ein Stück Kuchen ins Gesicht. Ist ein kleiner Unterschied. Warte, was stand da? Er gibt ein kleines Stück Kuchen. <lacht> oh mein Gott, hab ich habe ja komplett falsch gelesen. He's the greatest wizard ever. And don't you forget it. Aber wollte er ihn nicht, nicht wegen ein Kuchen ins Gesicht schmeißen? Nicht einfach nur ein Kuchenstück haben? <lacht> Thanks, Mom. Thanks, Dad. Just come back in One Piece. Oh, One Piece. Na, na, na. Nein, sorry, Leute. Was ist jetzt nicht. <lacht> Damit haben wir die Quest von der Katze erledigt. Und wir machen jetzt noch die Quest vom Tower. An der Nebenquest. Ähm. Astral Tower. <lacht> also, ich hoffe es auf jeden Fall, sonst habe ich da komplett gefällt. Mal schauen, was sie jetzt möchte. Hello again, Omnius Black Tower. Home sweet home. Did you feel homesick, civil? I suppose. Every head to the top, I want to be in my own room for a while. I think that's okay. And you fly here up, up there, Momo? I'm not really used to carrying people. Fine. Through the monster and fastest tower we go. <laughs> Again. Do you think the giant monster will be back? The Time-Eater? Not possible. Time-Eaters uh, are born like monsters. They have to be summoned. Well, then it won't be nearly as dangerous. Let's go. Right? Chimpsa hat something really dangerous in the tower ist schon kommen so die Bücher haben wir alles schon gelesen glaube ich oder f das ist genau dieselbe Textbox wir werden versuchen die Monster so gut es geht auszuweichen eins zwei drei heute geben uns eh keine XP es lohnt sich nicht die zu killen wir wollen jetzt einfach nur ganz schnell nach oben Oh, das war knapp Warte auf eine Sekunde, ich werde jetzt abkacken Oh mein Gott, wirklich? Nein! Ich bin so schlecht im Wall Jump, ey Das sah schon besser aus oh shit Hi. oh mein Gott wir sind noch einen Stock Gunther oh holy Shit war das knapp meinte idi Dodge natürlich jetzt dürfen wir nochmal schön jumpen, dass das auch viel Spaß macht aber wenn ich einfach neutral springe dann ist gar kein Problem ich muss ich neutral zu jumpen Eins, zwei, 3 Let's go. Oh man. Mal sehen, was hier als Sorry gibt's. <lacht> Ein L auf die Sterne tätowieren. Ich glaube nicht, Keksi. Ich glaube nicht. How are you feeling, my son? Better than before. Sharing the raid is uh, of the raid must be good. Uh, one could put it that way. Still this band of venerous leave me uh, much to be desired. Tell learn. Uh, the feeling one annoys me. <lacht> His jokes are an ek okay. was credit. Okay, that's wahrscheinlich irgendein ein Sprichwort auf Englisch, das ich nicht kenne. Die jokes are in a quiet taste. Aber oh, wir müssen doch gleich wieder das Rätsel lösen, oder? Wahrscheinlich. Ups. Oh mein Gott. Über den können wir nicht springen, dass er ja knapp Nevermind. Easy in der Wand gehangen. Oops. Oh, Scheiße. Eins. Never mind, we can't reingehen. Perfect. We are here. How are, how are you feeling, Sybil? I, I don't know. I thought I'd be happy to see this place again, but it just brings up the old memories. I know how that feels. Do you? Yep. Uh, you mentioned you mentioned how eaters have to be summoned. Before that about how you wanted to go back in time, Viola? When you first met and the time eater appears. what exactly were you doing? Oh no. Viola, what are you saying? I wanted to go back. I still do. Back then I wasn't powerful enough to control that monster, but since we've been traveling, I, fe I felt more capable. Are you saying you summoned that monster? This time, this time for sure, Are will be able to control it. I can go back in time to see Is yeah, Isabella again. Sibyl, you don't have to do this. She can come back, but you have us now. You have me. I know I'll forget all about the time with Was I forget all about the time we spent together and knowing that we need our hearts O shed You can see that we're Was wir kämpfen jetzt gegeneinander Was What the fuck wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie natürlich nicht so hoch gelevelt, <lacht> Mensch Spaß. Oh, es macht Double Damage, holy shit. Ich ähm ist jetzt erste Roboter den. Guck ihn in die Augen und blende ihn. Versuch's. <lacht> ähm okay, er hat halt nur CP-Attacken, aber es bringt mir nichts, wenn er keine CP hat. muss das gleich dauern okay Flame Breaker 2 ist auch eine so dachte ich mir schon oh shit die hab gleich die Ultimate aus was ist mit der? falsch recht von der ich hätte ich jetzt gerne Wasser links entziehen oh, wir haben wieder so ein äh, Gem bekommen eben Oh ja, das sollte jetzt easy peasy sein, die ist halt. Aber warum greift sie uns an? Warum greift sie uns an? Sie hätte doch einfach ihr Monster da haben können und gut ist. Warum will sie jetzt kämpfen? Oder verlieren wir sie jetzt. Sterbt sie einfach. Ach so, wir haben nun das Monster verprügelt. Was the hell was that, Sybil? I. You attack us, I can't believe you. Miura, stop. I know what Sybil did was wrong, but you stopped her. That should be enough. Momo. Just let me talk to her. Fine. Hey. I know Isabella was important to you. I know, I know you loved her. But not even your magic can turn back time. And you've got a group of wonderful friends now. Who care very much about you. Your feathers, feathers are so soft. Did I hurt you? I didn't. Oh, no. Nothing I can't forgive. I don't deserve that. That's not for you uh, to decide. I'm sorry. I know. It should be divided, Leute. Well, if Mo Momo forgives her, I'll just leave them be for a while. Aber da verlieren wir jetzt die beide, das wäre auch eine Möglichkeit, dass die jetzt einfach nicht mitkommen. Jetzt da ihren. ein bisschen zu zwei Zeit im Turm verbringen. <lacht> so, mal sehen, haben wir noch irgendeine Quest? Ups. Ach hier, Solaid äh, hat eine Quest. Guck mal gucken, ob wir ihr helfen können. Dann möchte ich wissen ob der Vogel jetzt mit... Oh nein, was wenn der Vogel jetzt nicht mitkommt? Oh Gott, ähm. Um, the Graves of Recreem, äh uh, I thought you hated it here. Uh, don't tell me you think it's pleasant. I wouldn't dare. So what are we here for? If not for our enjoyment. I, uh, I just like the, uh, architecture. Oh, uh huh. Yep. It's, you know, gothic. Uh, you wouldn't happen to be looking for someone, would you? Someone that used to live in the mage town nearby. Yeah, nearby. nearby. Nearby, my god. No? Sunshine? Okay fine, I wanted to help to find your friend. Ah, you don't have to do all that. I can find him in my own time. I don't doubt that, but I want to meet him too. And you just happen to be along for the ride. Ah, alright, alright. I've got a hunch where he might be. Um so, das wollte ich to gucken. Okay, nein, we haben die immer in Party können die auch in der Party reinfügen. Ups. Wir haben die also nicht verloren. Oh, jetzt bin ich runtergesprungen. Oh, hier ist direkt, wir sind direkt da. Holy shit! Er hat. Ach, wir wie show Fountain quickly. Aha, wir haben got Lady Aroya's luck on our side. Mein Gott, ich starte wieder voll rein. Maybe nicht not home. I've got a feeling. Oh, this isn't good. Nobody's home. More than that, it looks like... Uh, abandoned. Uh, oh my god, uh... Ich hatte das Wort. Abandoned. Abandoned. <laughs> Let's keep looking, okay? Yeah, of course. It's gotta be around here somewhere. Can we da reingehen? Nope. Hier here can we reingehen. Hey, Marv, Yo, kick what's los. Ähm, ich hasse das Lied. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Kichi, ich schlaf schön. Danke fürs Reinschauen. Nochmal danke für den Sub. Zwei Jahre Support. Krasser Dude. Ich schlafe auf jeden Fall wunderbar und ich wünsche dir dann morgen einen entspannten Arbeitstag. Ich wünsche dir sogar Urlaub, aber irgendwie das Gefühl, dass du morgen einen Arbeitstag hast. Wird dir auch Urlaub gönnen, natürlich. So. Warte, weil ich muss mal kurz gucken, wie stark die Gegner hier sind, weil ich glaube, das ist ein neues Gebiet. Kann sein, dass die XP geben. Sieht aber nicht so aus, das scheinen einfach nur die kleinen Alten zu sein. Die müssen einfach runschotten können. Ach, hast du gerade Urlaub oder was? Oder nimmst du ihn dir ja demnächst? Wow, hier ist auch dieselbe Hütte nochmal, what the fuck? Another Hut. Uh, you think other mages settle down around here? <laughs> Als ob die Urlauber. Oh, tut mir Wollte ich nicht teasen. Auf jeden Fall eine gute Nacht, ne? Wusste rein. Maybe, allow me. Allow me. <laughs> die schweigen und dann er einfach die Tür ein. Nothing, again. Abandoned. Abandoned. Uh, as much of a mess as the first hat. Let's keep going. I'm sure your friend is okay. Ja, gut, das nervt ja, ich ganze Sache jetzt, dass wir jedes Mal dieses scheiß Lied jetzt ja spielen müssen. <lacht> Man weiß, vielleicht kann ich ja nach der Quest dann auswendig. <lacht> Uhr. wir machen jetzt hier diese Quest noch zu Ende, und dann brechen wir irgendwo hin. Ich lieber erst oben lang und dann runter. Ach, man kommt hier einfach wieder hoch, wahrscheinlich. Warte mal, das ist doch, das sind doch alles Gebiete, die wir schon besucht haben, nur dass sie jetzt hütten sind. Uh, it might be the last hut in the area. Uh, I mean, your friends gotta live here. Sunshine, whatever it may be, I can handle it. Argon, Argon, are you there? It's really too I'm sorry, Soleil. It's okay, Sunshine. We're just trying to help. Es kommt heraus. Guter Mann, Argon. No, no. What's all the ruckus about? Solel? Why? Is that you? Argon! also obviously my father. Well, now he's not so rough. Wahaha, <laughs> sorry, friend. Not too worry, really. it's been far too long since we last spoke. I heard the mages split up. Viola and I wanted to make sure you're okay. Ah, <laughs> always looking out for me, aren't you? It's what I do. Oh, hi! I'm Viola. Wonderful to meet you. I am Argon Fourfund. I started your night troop huh, today. Although, she's a bit on the small side. Hey, Viola is not quite a night, I'm afraid. And <laughs> that was even more. Either way, the two of you must have quite a story to tell. Come in, I was making tea, I heard. Uh, And hey, when I heard that horrible pounding on the door, you wouldn't happen to know who that was, would you? Not a clue. Not me. <laughs> Come, let's catch let's catch up on old times.